Und wir bei Obermat haben die ganzen Wärmeindikatoren automatisiert, analysiert. Das heisst, wir schauen all die Sachen an, vom kurs umsatz bis zu Dividendenrenditen und messen die für jede Firma. Wir haben 10'000 Firmen, die wir das messen. Und bei jeder Firma schauen, wie gut die Indikatoren sind im Verhältnis zu ähnlichen Anlagemöglichkeiten. Also bei einer Roche wird geschaut, wie ist das gleiche Verhältnis der Novartis? Zum Beispiel. Oder bei einer BMW wird geschaut, wie ist das Verhältnis zu einer Mercedes Und dann kommt man aufgrund von dem ein Rating über. Je, je besser du bist als alle anderen Firmen, desto höher ist das Rating. Es ist ein Also Wenn du ein Rating von 100 hast, heisst es, 100% von deinen vergleichbaren Möglichkeiten sind in, dem, in dieser Kennzahl schlechter. Du kannst also alles auf einer Skala von 0 bis 100 anschauen. Das ist praktisch eine einzige Größe, die nur noch einzige ausgespuckt Grösse. wird. Sozusagen. Ja, da hast du hast okay. vier Metrics, die alle ganz anders aussehen ja. in der Praxis. Und trotzdem können wir alle von 0 bis 100 darstellen. Mhm. Das macht es extrem viel einfacher. Mhm. All das tun wir dann noch zusammenfassen in der Value-Range. Mhm. Dann schaut man normalerweise Wenn ich den Durchschnitt von der ganzen Rängen anschaue und das vergleiche wieder mit anderen Alternativanlagen, wie gut ist der Durchschnitt? Und der Durchschnitt, der du am besten ist, kommt wieder in Rang von 100 über. Mhm. Also du ist eigentlich den Value-Rang als eine für mich wichtigste Orientierungsgrösse, zu entscheiden, ob das jetzt eine Firma ist, die relativ günstig ist im Vergleich zu der Grösse, die sie ja. darstellt. Ja. Im Vergleich zur Profitabilität, in der Erwartung, der Rendite, genau. Ja. Und der Value-Indikator ist jetzt etwas, das wir für jede Firma rechnet Und du kannst Firmen suchen nach einem value also könnte ich theoretisch jetzt als Suchkriterium sagen, ich will ein Percentile von 100. Das wird es wahrscheinlich nicht geben, aber kann einfach sagen, in der Branche ist mir jetzt vielleicht gleich. Ich wollte einfach die bestbewerteten Firmen genau. auslesen. Genau, das kannst du machen, jetzt zum Beispiel mit den Daten, die zur Verfügung stehen.